Dieses Geräusch ist Musik in meinen Ohren. Chris, Chris, Chris, Chris und Pete. Ritter oh. des Rechts. Chris, Chris, Chris, Chris, Chris und Pete. Den Bösen oh. geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall. It's disgusting. Rechts, das ist Christus das, das das und Kieb. Den Balken wird er schlecht. Zu dürfen jedenfalls Christus und Kieb. Zu dürfen jedenfalls Christus und Kieb. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Werft keinen Müll auf die Straße. Nee, nicht bis morgen. Äh, nee, bis zur nächsten Folge, mein Gott. Ja. ja. <lacht> Sorry. Tschüss.